Hi und willkommen. Mein Name ist der und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Warum ich hier geht da rein Weiß nicht, ich glaube, ich wollte hier noch mal gucken, ob hier noch irgendwas ist, aber brauche ich ja eigentlich nicht ne? So, wir sind wir haben Kira Kira besiegt. Mal letzten Mal und jetzt haben wir wieder hier eine ganze Ecke neues Zeugs, was wir machen können. Gehen wir mal nach oben zuerst wohl lassen nicht nach oben zuerst gehen weil oben sieht vielleicht richtig aus das nach rechts gehen gamora schwerer schaden für dich weil ich ob mir hat gefällt äh. Äh. so da sind Level zwei gegner kommen kann nicht so stark sein, oder? Alter. Wenn nur ein oder sind wir irgendwie voll. Oh, das wäre jetzt so geil gewesen. Wir verarschen. Geh weg hier habt ihr wortwörtlich in den hintern getreten zwar lernen nur. -No ich dachte ich kriege hier ein bisschen mehr also, wir jetzt einen weg nur abgehen und dann wirklich alles was wir da finden erledigen das ist eine Höhle. also was haben wir denn da noch So der letzte Shop. Okay, das ist nur Level 1, ne? Okay. Ich glaube nicht, wir haben erst nur die Hälfte das Abenteuermodus hier erreicht. Also das wäre ja richtig krass. Hi. Oh, Junge. Mädchen. Uh. Richtig ja. ich raushauen, bitte. Ja. Ja, der mit 1 und 2 Gegner, die braucht ihr mir nicht mehr hier. Und zu jubeln. Also ich krieg die schon kaputt. Mittlerweile. Gravity Man. Noch ein Dojo. Ist das was wir über Physik lernen. Nein, geh weg. Sprungkraft. Oh Gott. Physik. Oh und mein Hassfach. Sport, das erstmal woanders hingehen. Ja dann sieht mir doch ein bisschen krass aus. Den können wir uns irgendeiner mal das doch mal da hingehen. Er muss gerade. Wir haben zwar mehr Effekte, glaube ich, aber. An sich stärker sind die, glaube ich nicht. Ne? Wir sind schon auch voll krasse Gegner, irgendwo Level 3 oder Level 4. Ne? Hi. Nein, ich hab ja nicht. Ich merke, halt, man kann den Angriff ein bisschen lenken. So hier, so ich tritt zum mehr nach rechts. So trete ich nach rechts und so trete ich so ein bisschen nach höher. Also, man kann den Kick ein bisschen kontrollieren. Also, mal krass. kann ich darunter jetzt kann eine bombe nicht mehr zünden ne? oh. deren ultimates irgendwie voll schnell ready oder bin ich mir noch ein das ist das bruce lee bruce lee elbogen irgendwie so aus so. Ja gut. ja, da sind zwei Wege. Okay. Ich glaube, die werde ich hier ein bisschen öfter sehen. aber Aber lass wir die. Ich kann da gar nicht runter. Wieder was? dass sie aber erstmal so, äh, so oft wie möglich hier aus dem Weg gehen, bevor wir uns um die kümmern. Und dann Axel. Er ist aus Mega Man X7, X8. jetzt mal Zero dagegen ein. Geht natürlich wieder nicht. Shoutout zu meinem, äh, zu meinem Mega Man X8 Let's Play. Mein erstes, mein zweites Let's Play auf dem Kanal. Müsst ihr euch angucken. Das ist awesome. Das ist voll professionell. Ah, oh, ehrlich. Oh. Ja, Jetzt besser. Jetzt besser euch. Noch mehr. Tschüss. komm ja, moi Junge. Uah. Captain Falken, Apperkant, Punch, Hieb, Schlag. Okay, finde ich gut, aber dass hier vorankommen und neue Sachen sehen, das hat was. So, das ist noch so ein dingen Da drei, Level 3. Wohnen lässt kämpfer einschlafen sind als Kämpfe, die ich auch schon in Dings hatte, ja in, in äh, na, Geistertafel. Und ein bisschen komisch ist und ich nicht gut finde, also. Ich kam einfach da rausgeschossen mit der Macht des Captain Falken. Und da ist er schon weg. <lacht> Glaube ich, bin ein bisschen überpowered. Schlafschutz, ach, hat ich noch gar nicht. Hä? Ich habe den doch schon mal besiegt, glaube ich. Ähm, habe ich dann wahrscheinlich diesen Schuss verpasst. Ne? So, da war wieder so ein Ding, dass man dahin gehen. Lass da hingehen. Das ist eine sackgasse Dr. Stewart. Dr. Stewart, Dr. Stewart. Ja, mach mal. Wieder muss ich ja nicht nur an den Geistern liegen, dass ich hier so gut bin, ne? Ist... Da ist meine Level. Hm. die Plattform her? Ja. So, die habe ich ganz nicht gesehen, wegen dem. Los. ist das? Ja, vielleicht bin ich sogar, weil ich Captain falken spiele. Kann natürlich auch sein. Auch Fankuchen. kuchen mit Karamell. Das sah jedenfalls so aus. Warte mal. Das hat, ich... Ey, das war mein, das war mein Fleisch. Aber doch immer, das war. Irgendwann laufen die schon da rein. Boah! also mal auf dem Boden bleiben. Du musst doch nicht jeden Angriff hier unbedingt in die Luft bleiben. Und jetzt ein Dings voll. Und da kommt nicht mal rein. Doch. Muss ich dann Ultimate einsetzen? Wird ich meine Ultimate ein. Ja. Blick ah. raus, Mann. Danke. Alter. Stuart. Stuart. Kann ich immer so Schild öffnen und so was bekommen? Äh. Die gehen mir nämlich langsam aus. dojo Sprinter brauche ich alles nicht. Lauftempo, Sprungkraft, geil. Das ist eine Truhe. Wo man kämpft mal gegen hier so also gegen diese irre Hand. Aber das erst mal gucken. 61. Damit lässt sich doch bestimmt irgendwas holen, ne? Irgendwas wollte ich doch hier, ne? Doppel Ultra Smash. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Landung. Irgendwann werde ich das schon alles kriegen, ne? Würfe noch stärker. Ich nehme an, wenn wir Crazy End besiegen, ist auch Crazy End, Dann werden wir bestimmt ein paar Lernjungen bekommen. Hi warte mal wo ist meine super heilungs habe ich nicht gespeichert nee nee jetzt mal das mal ein hätte also eine richtig geile kombination gegen diesen einen boss oder ist nur crazy den schaffen wir schon so Das Knie, da wollte ich nicht machen. Und habe mich gerade, wo ich halbe uns, so aber ich habe ja hp eingesetzt. Ja, so eine Erinnerung habe ich. Das Knie ein Dreh um. Ja, kein Problem. Noch mal ein leichter Outplatt. wie einfach der ist. nein dreck Ich dachte, da wird klappen. wo wie einfach der ist ohne Meisterhand. Ey. was dann einfach nicht. Boah. Das Knie! Nein. Das Knie! Das Knie! Das Knie! Dann nehmen nicht. Doch, das Knie. Boah! Das Knie. Was ist das? mein gott war sehr viel einfacher als ich gedacht hatte also 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 wir kriegen eine menge von diesen männer kommen machen wir ihn auch noch platt richtig gut aber da war eine neue truhe die wir erstmal erstmal haben aber das auch noch eine truhe ja cool und wartet noch einer, den wir vielleicht erledigen können. punkte 3000. Oh. Despota. Gelegentlicher Schaden für dich. Ach, he ich hoch. genauso Aua. Wie kannst du es wagen? So lange kann ich noch nicht treten, äh, schlagen. Was hat Okay. Gib mir meine Knarre wieder. <lacht> Ein bisschen Trinkgeld. <lacht> okay. Gut, nächste Truhe. Snack. Okay, von denen habe ich genug. Also. So, decken wir hier noch nicht mal alles auf, damit ich auch noch eine Überblick hier habe, was noch übrig ist. Dann gehen wir da unten weiter. Ne? Da ist auch noch was. Ah. Gut. Machen wir die eine auch noch platt hier. Äh, warte. Oh, ah er hat mir nur den blick weg blockiert ich dachte sie jetzt überall ja welche und ich kann die alle auf einmal erledigen hätte ich voll wissenspunkte ja farmen können so was ich haben will ist sie den hauptgegner um zu gewinnen ich bin nicht so dingen hier ich hätte gern autoreilung noch hier Äh, damit dürfte sich was hier machen lassen, ne? Das nennen wir Heil auf den Siebe. so richtig geschrieben ja ne? so, damit dürften wir unkaputtbar sein für eine weile Was ich gut hat wir neue sachen wieder bekommen er ja, das ist meine farbkombination so jetzt mal wenn wir jetzt schaden machen heilen wir uns und wir halten uns alle fünf sekunden das ist krass weiß nicht wie es euch geht aber das ist voll krass Boom. Die gegner scheinen auch nicht stärker zu werden ich entgegen werde immer mächtiger und ja <lacht> sehr gut oh, ich habe jetzt echt gedacht wir müssen jetzt hier überall gegen crazy an kämpfen da wäre richtig geil gewesen neue so, auf der karte sehe ich die nicht. die geister dreck das auge offen halten ne? am liebsten immer erst irgendwo hingehen wo kann man gar nicht lang ne ne auch schon schon nach ne gun man alle gegner gehen mit 300 prozent schaden weiß nicht ob das oh gott Er könnte böse sein Aber wir sind noch unverwundbar so, warte mal krieg ich kriegt er nicht dadurch auch schon raus sie sie sie sie verarscht Start. warte mal vergeltungsknale oh. der jetzt gegen mich eingesetzt Ich gehe einfach auf los aufgelöst. Sie scheinen irgendwie nur diese einen Typen hier zu beschwören, ne? also beschwören. Ich meine einfach den, ja, ja. Kann ich auch machen. Was hat? also Sachen, die kommen wir schon aus geister aus der geistertafel ja bekannt vor bisschen nicht so gut finde ich aber snack und drei heilige schätze stärke für Gegner. Hey dann hast du noch Pfeile ein gut sieht war schon so aus ne bist du im level 3 geist ja was du da tschüss Tschüss, habe ich gesagt, Mann. Mein Gott, ist er schwach. Ich werde ihn einfach nur ab und zu zurückschlagen So mache ich das, ja. Dann habe ich hier in die Fresse und ein freund auch. hier wurde nichts geöffnet. Finde ich gut. hier, hier bin ich noch nicht gegangen, ne? jetzt komme ich hier runter, gut. Bei den Uhren. Okay. müssen kämpfen. Da wir mir jetzt schon nicht. ich trotzdem ja wenn du unsichtbar bistbar gegner sind meine lieblingsgegner nein die hexenzeit jetzt kann sie mich kaputt hauen hat hier irgendwas nerviges ist. Uh. Warte mal. Jetzt Zeit. Halt, jetzt kann ich die schick kaputt hauen. Uh. Boah, schön. <lacht> oh, schön. Oh, dabei ja, das war sehr gut. Das in Zeitlupe. Das noch eine Dungeon, alter. Hier geht es ja noch richtig weiter. weiß hier schon wieder nicht, wo ich bin. Meter Knights, dass mir den anderen Ort hier abklappern. Erstmal oder ist natur Sehe ich kann ich gar nicht gesehen machen. Da bin ich nicht von ihr gekommen. Ach so, da oben. erst mal jetzt in ein ort ich nehme an da sind wir sind einfacher wieder äh, wo lang da lang Nö. Das ist ein bisschen unnötig Ey. Warte, warte. oder das neue Dungeon? ne sagen was ist dieses ist diese Fratze, chaos chaos so von irgendein sonic spiel hier, der finale boss sogar also die musik metall gegner metall -Inkling. ich schmelze dein metall mit meinem feuer Dreck, jetzt du mich bitte schon getroffen und spalte ich dich eben auf den Schwert. Dann wenn ich weg. Warum mache ich da eigentlich? Ja, was war weißt, du auf mich zu greifen? Die ganze Zeit kann auch normal angreifen. Da haben wir da jetzt hinter nach die ist leer. Du für ein Inkling, ey. Also gucken wir, ob deine Dings noch aufgeladen ist. ist das? Oh, sind Dings, fertig. Ja. Daneben. Daneben. weil er will mich mit Feuer erledigen Was ist das? Ah, Ich dachte, ich würde das kriegen. mich mit feuer zu schießen oh. Oh, nein noch ein jetzt aufgeladen was okay <lacht> er hat ein roller rausgeholt. ja da war ein bisschen doof von dir, würde ich sagen ne? sagen mal hier das sieht aus das könnte halt irgendwie was von sonic sein und oh, nein das ist der mittelfinger typ Sie können mich mal. <lacht> Lecken Sie mich recht herzlich am Hintern. <lacht> oh. Das ist so eine krasse Kombination, ja, an Geistern. Ja, komm her. Hey! Uh, komm her. Komm her. Der Kontakt hat, das, das gibt's doch einfach nicht. Meine Nachbarn rasten aus. Ich schon wieder schreien. Ich auch vor die Hardcore-Socker, nehme ich an. Ich höre mal manchmal hier so kennt ihr dieses geräusch hier wenn wenn die playstation hoch fährt ich habe mir so diese Soundeffekte, diese konsolen soundeffekte wenn man irgendwie eine konsole hoch fährt ah, drei sterne Und wie you zum zum titel den es brennt der boden vorsacht schweren schaden dreck ja, was soll's Boom, boom, boom, boom. Oh, ich muss gegen drei kämpfen. Oh, einer von denen ist Fuégro. Oh, kotzt mich jetzt schon an. Ja, oh, jetzt ist doch alles frei, Mann. da habe ich mir so gedacht, dass das so abläuft. Ich gehe jetzt trotzdem rüber. Boah, Junge. Ich habe mich einmal gegen Fuego ne? und dann kommt wieder so ein Kack. Das sind die Octolinge ja? <lacht> hey. stärkere krasses für Gegner ja, damit kann ich leben. stärker dagegen, was soll's. Octoling Mädchen und Octoling Junge. Nehmen wir auch einige an, die vielleicht irgendwie so als Echo-Kämpfer irgendwie frei irgendwann hinzugefügt werden, Boah. trotzdem fast gar keinen Schaden. Er war ja voll umfällig. Er war die ganze Zeit da oben. Der eine hat mich von unten angegriffen. Knie, <lacht> oh, Junge, lass mich doch mal machen. Ja, ist ein Prozent Schaden bei den einen, da kann ich auch mal was machen. Das hat denn hier schon wieder. Ja. Boah. Äh. Boah, Junge, alter, willst du mich verarschen? ein finger weg davon keine kinder dürfen damit nicht spielen nur männer dürfen damit spielen wenn ein pink ist das Oh, diese diese blöder Rollangriff, ne? Na. Wir haben denn so oft getroffen werden, ey. Na, geil. Oh, Junge, ehrlich. Oh, warte, die kriegen so noch vor Fresse jetzt. Oh. in den kampf noch gewonnen wenn ich da nicht so blöd runtergefallen wäre junge lass mich noch mal <lacht> <lacht> ich gehört hier über mir ich weiß nicht was die da machen aber natürlich so fast jeden tag junge alter wie können die so koordiniert miteinander kämpfen auch nicht zu die ganze zeit damit daneben auch ey. alter ja klar genau junge da gibt es doch nicht ist man mal was anderes aus hier wird jetzt kommt her ja, ich war sein hier mitten <lacht> gegen die fresse oh. auf mir vorbei ja ist gut oh, und ich verfehle damit auch noch kann, kann ich mal wenigstens einen von euch raushauen gibt mir immer noch auf die nerven oh. Wie kann man diese so krass immer ausweichen? Ich verstehe halt nicht. Aber der ist gut. Nein. Der wird Komm, Roadkill. weg raus. Nein, das bringts nicht. Was hat eine Mine? Nein, geweckt damit. Aber wir kann ruhig hier stehen bleiben. Ich heim ich. Start. In die Mine rein. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ich ja Ich Hab das gesehen. Ja, so, ich will lieber wo muss ich ja gehen. Na. Oh. hat also trifft mich jetzt damit und damit ich tot <lacht> nein okay Hat nicht ich so gezählt Ist das nimm ein schwert mit auf wow, liegt jetzt mal raus ey. Nein, nein. Na, oh. Oh. machst du da? Komm her, tschüss. Na, oh. oh, war schon wieder viel zu viel Panik, wenn eigentlich sein müsste. So haben wir ja noch was schönes. Nein, okay, da ist wieder ein Dojo, aber das dauert noch ein bisschen, bis ich da hinkomme, ne? wissen es Baum. Ich glaube, ich sollte doch hier mal ein paar Sachen investieren. Wo soweit bin ich nicht mehr entfernt. Aber ich kann mit 98 kann ich mir so zwei Sachen holen, ne? Katapultierresistenter, perfekter Reflektor. Was? Leichtere Würfe Metallschreck, Smash, -Schreck. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Verstärkte Luftangriffe, da muss ich mich erst hier so ab hinarbeiten. Eigene Smash-Angriffe, die treffen heilen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie steckt mit diesen Geistern, die ich habe. Äh, agile landung machen die auch? Ja, ganze zeit nur so. Okay, gut. Wie viel haben wir? 393. Ich meine, ich mich hier ja auch manchmal auf bei einigen Kämpfen, aber das ist schon wieder ganz schöner Unterschied. Aber ich habe kein Geld für irgendwas. Gut, dann ich sagen, ich beende mal hier. In der nächsten Folge machen wir uns dann auf und... Spielen mit dem letzten Charakter in klassischen Modus durch, ne? Gut. Ich sagen dankeschön schön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye bye.